Pantymos hat mir von Vegetalis und Rettern erzählt. Welcher war ich beim Wilserweiher. Die zwei stehen da immer noch und besprechen irgendwas ganz heimlich. Aber mich haben sie vielleicht weggeschickt. Was haben die zwei nur zu besprechen? Letztens war Pantimos hier und hat uns das gesagt. Was hat das bitte zu bedeuten? Welcher Wunschort? Okay, pass auf, Rettern. Ich glaube, es ist am besten, wenn wir beide in diesen Dungeon gehen. Falls es einer von uns beiden nichts bis zum Ende schafft. So, kapiert. Dann kann der andere immer noch dessen Wunsch in Erfüllung gehen lassen. Du bist echt ein helles Köpfchen, meditalis. Hehe, ich weiß. Ich kann es kaum erwarten, dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Also, ich wünsche mir ein größeres Maul. Mit einem größeren Maul kann ich noch größere Stücke verschlingen. Ich wünsche mir einen Ort, an dem ich in Ruhe meditieren kann, wo mich keiner stört. Ich würde mich gerne ein Jahr lang voll aufs Meditieren konzentrieren, ohne zu essen. Oh! Ich weiß von nichts. Ich weiß überhaupt nichts Interessantes. Ge geht mir ganz genauso so. Ich kenne definitiv keinen Dungeon, mit dem Wünsche wahr werden. Auf keinen Fall. Ein Dungeon, mit dem Wünsche wahr werden? Das hätte ich doch interessant an. Gibt es den Dungeon wirklich? Können wir zu diesem Dungeon hin? Das werden wir noch voll genug erfahren. Doch nun sollten wir uns vielleicht mal vorbereiten auf das Blitzfeld, das wir heute anstreben wollen. Wir haben so viele Erkenntnisse haben. Weg damit. Wir brauchen nur einen. Was haben wir denn sonst noch so? Ja. Das ist eigentlich nicht. Nöten das Ganze, ja, komm, pack weg. So ähm, abholen, am besten Äpfel, wenn ich noch welche habe, aber ich habe wohl keine mehr. habe ich noch Äpfel? Ne, oder hm. oh, ich habe so viele Erkenntnisse, aber ich habe mehr erkenntnis Erkenntnisse als Belebersamen. Was ist da los? Ähm, ja, dann benehmen wir doch einfach mal Belebersamen, die sind nämlich sehr super. Du, du, du, du, du, du. die kommen auch mit die Dinger hier. Direkt einsetzen. Haben wir irgendwas Richtiges? Eine Einladung habe ich glaube ich schon dabei. Ja passt, denke ich. Habe ich noch irgendwas, was ich lagern will? Für seinen für seinen Träger herrscht immer nur die Wetterlage klar. Hm. Okay, hat was, aber brauchen wir nicht. Gut passt das so? Ja, ich denke es passt so. Warum nicht? Wird schon, wird schon passen. Wird schon klar gehen. Oder sollen wir nicht vielleicht noch einen zweiten erkenntnis da mitnehmen? Nee. Let's go! Keine Angst und keine Scheu! Los geht's. Das Blitzfeld steht uns nun offen und da reisen wir hin. Genau 30 äh, Ebenen wieder. Und let's go! Wir sind gespannt. Werden wir was überleben? Ich, ich, ich hoffe doch. Letztens haben wir den Feuerberg und jetzt haben wir wieder die Donnerberg-Musik. Beide Musikstücke sind super. Nur vom Frostwald finde ich es nicht ganz so geil. Das ist einfach nur für mich persönlich eine schlechtere Version von, ähm, von der Magma-Höhle. Der Frostwald, falls es falls nicht wusste, der Frostwald und die Magmahöhle haben die gleiche Musik, nur sich anders an, aber die gleiche Die haben sie und da finde ich einfach die Magmahöhle besser. Aber die Musik hier ist auch echt geil. Man kann die Musik von dem Spiel echt nicht toppen. das ist super. So, hau ab. Bam. Rauster. Weiter geht's. Du, ba bam. blitz how about no ha. Ha. Ha. chaos -Slamm. okay braucht eigentlich nicht aber okay nehmen wir mal mit das ist ein Inventar voller als ob das so was gutes wäre was okay wollte wissen was das geräusch war unten rechts kurz geguckt deshalb war ich gerade so still also, kannst du bitte gehen Danke. ja, dann oh, bleiben bleib wir wieder hier. <lacht> Auch kein Problem. Und so. Und weiter geht's. Wir wollen das Ziel. Und das Magnetino. Ach, wie süß. Ein Magnetino. Es ist so alleine und nicht zu dritt. Und es denkt, das könnte uns besiegen. Ach, ist das süß. Da ist es weg. Ach, immer noch keine Treppe. Was ist denn das? Da, da, da, da, da, da, da, bam, bam, wir kommen echt zu langsam voran. Das muss hier echt mal schneller gehen, sonst wird das noch zwei Folgen lang. Oh man, oh man. So, jetzt ist klares Wetter, ist aber ganz schnell. Ich heilen, weil vorhin war kein Glaswetter. So, voll geheilt. Ach komm, killt es doch. Es kann nichts. Danke. Nice diese Treppe. Ihr wisst, es geht bis eh 30. Das wird also lange dauern. Aber nicht so lange wie die 99er-Ebenen. Aber da kommen wir noch zu. Falls ihr drauf Bock habt, dann lasst es mich wissen. Sichtsamen. Dann kannst du nicht mehr benutzen. Was sind Blödsinn. Wer will denn sowas? Wer will denn sowas? Ich wollte das gar nicht haben. Ich dachte, vielleicht ist es ja ein geiler Samen. Erke ja, äh, Erkenntnissamen oder Belebersamen. Nö. Sichtsamen. Also von all den geilen Samen, die es in dem Spiel gibt, kriegt man einen Sichtsamen. Ah ja. So mich auch spielen. Das denke ich dir dabei. Oh Gott, die sind ganz viele Items. Vielleicht was Gutes dabei? Wäre doch zumindest was. Du verfehlst. Bam. Da geht's down. Und es will doch in unserem Team, okay? Ah. Warum nicht? Ich, ich merke ich merk gerade, ich hätte jetzt Zapdos mitnehmen. Ne, nicht Zapdos. Dings, ähm. Metagross hätte ich mitgeben können. Oder? Metagross? Ist auch egal, äh, wenn wir nicht mitnehmen, denn ich denke, es wird genauso einfach sein wie Entei. Es war Warte, ich so trage die Treppe E5 kurz dauert echt lange. Gerade, aber was machen wir mit einer Rotfehler? Der hat die Klarfehler kaputt gemacht, hat daraus eine Rotfehler gemacht. Wieso das? Habt einer von, hat einer von euch vielleicht eine Theorie? Dann schreibt's mal rein. In den Kommentaren. Spaß. <lacht> Gönnt Mann, ist mir egal. Wenn ihr Bock habt. Ach, da ist ein Gegner vor mir. LOL. Tschausen. Oh Gott, das dauert echt lange. Schlafsam. Puh. Keine Lust auf einen Schlafsamen. Da würde ich ja lieber schlafen, als einen Schlafsamen aufzusammeln. Aber wenn Volt hier damit mit dem zu haben, wäre schon, vom wäre schon sinnvoll. Was ist das? Jo, ein Erkenntnissamen als... Ja, yeah, nice. Hier gibt es also auch einfach so Erkenntnissamen rumliegen. Ich vermute einfach mal, dass wir im letzten Dungeon sehr viel Glück hatten, dass sie so oft dran kam. Das wirkte auch wie sehr viel Glück. und noch eine Zeit dachte ich halt, vielleicht gibt es hier halt einfach halt zu farmen. Wäre halt sinnvoller jetzt gewesen, hätten wir Starter genommen, die beide mega entwicklung können. Aber nur mein nur ich keine Mega-Entwicklung. Pikachu kann es halt nicht. Aber ich denke jetzt auch nicht, dass das so ein großes Problem ist, dass Pikachu keinen he nicht heilen kann. Äh, heilen. Nicht, ähm. keine mega wegung machen kann äh, reitschuh ach ich bin dumm initiative von wem erhöhen wir die initiative von dir dann haben wir noch calcium spezialangriff erhöhen von mir und dann haben wir noch zink für spezialverteidigung Zack, Zack, Zack. Ich würde sagen Reitschuh. Und um weiter geht's. Kriegt ihr das hin da unten? Ja. Oh, ein Pikachu! Schaut mal, wie süß es ist ohne Band, ohne Heizband. Wir hatten noch nie einen Pikachu ohne Reitsband gesehen. Aber jetzt sehen wir auch, man kann hier Pikachu bekommen. Vielleicht können wir im nächsten Gebiet Evolie bekommen. Spaß, kann man wahrscheinlich schon irgendwo, oder? Ich finde krass, dass, es, dass man alle Evoli-Formen hier bekommen kann. Man kann ja einfach ein die haben. Es gibt noch nicht mal Gen 5 Pokémon, man kann ja einfach den Film haben. Ich finde es immer noch krass irgendwie. Ja, komm. Mensch, also wir kommen hier echt gut voran, aber echt sehr verdammt langsam. Normalerweise sind wir jetzt schon bei E10 oder weiter. Also geil finde ich ja jetzt nicht so. Um mein zu sein. Du du du. Oh Gott, wir sterben. Nee, braucht es nicht. Ich brauche kein Magnetilo. Ich habe Magnetron. Wofür brauche ich ein Magnetilo? Oh, plus ne, süß. Oh, Raichu, Level 51. Irgendwann sind wir Level 100, Leute. Ich sag's euch. Irgendwann sind wir Level 100. 100 Prozent sind wir immer Level 100. Ich hab Hunger, das ist nicht gut. Zack Heilen. Wo sind dann Gegner Fritz ich jetzt? Ich sehe da keinen Gegner. Na egal. Ähm. Wo gehen wir lang? Wir gehen nach rechts. Oben oh, macht keinen Sinn, sehe ich gerade. Hi, was machst du denn hier? Kannst du bitte abhauen? Das finde ich jetzt aber nicht so nett von dir. Kannst du bitte abhauen. Kannst du bitte abhauen. Dankeschön. Das nehmen wir nicht La la la. So. Na komm, lass mich hier ja einfach durch. Mensch, wo ist denn hier? Da ist die Treppe, vor sagen. Ich wollte gerade eine Falle. E8. Ja. ja, ich glaube, das wird vielleicht wahrscheinlich sogar zwei Teile Wir brauchen echt lange irgendwie. Ach, hier ist die Klappe. E9. Irgendwo ist E10 und E11 und E12 und so weiter und so fort. Ich werde angeschrieben, aber ich lasse es jetzt. Ich bin nämlich mitten in einer Aufnahme und ich habe jetzt keine Lust die Aufnahme äh, zu beenden. Ich weiß man kann bei OBS neuerdings Aufnahmen auch pausieren, aber ich habe es halt noch nicht getestet und ich weiß nicht, ob, wieder, ob, ob das gut funktioniert oder nicht, deshalb lasse ich es erstmal. Ich muss halt lieber erstmal testen, bevor ich es jetzt einfach so benutze, als würde es 100% funktionieren ohne Fehler. Zack. Oh Blitzer! Jo, Blitzer wäre richtig geil, aber hat leider keine Fähigkeit. Magneton Level 48, der wird bald schon Level 50 sein. Bip. ja, der freut sich auch schon. Ähm, nach oben würde ich sagen. das yes, hat sich gelohnt. Hier waren Apfel. Den nehmen wir natürlich mit. Tür, natürlich mit. Tür, Ein tü -Tü. Oh Gott, nein ein Bombenfalle. eine Sprengfalle was immer. Was? du lebst immer noch. Hau mal ab, du. Damn. Ich bin fast tot. Ja, moin. Man kann das mal machen. Nein, heil mich nicht. Okay, jetzt, wie vielleicht doch heilen sollen. Tacke. Ja, mini Belieber wäre am besten, denke ich. Er ist jetzt halt blöd gelaufen. Und dann will er sich... Ja, je mehr wäre, desto besser, würde ich sagen. Aber... Dazu sage ich nichts. Hau ab! Euer Ernst? Raus da. Ein Noctuska. Na, wie geht's? in Noctuska. Tschüss, Noctuska. Ist auch keine Treppe. Äh, irgendwer stirbt da gerade, aber ist mir egal. Wer? Ach, Magnetilo. Ach, für Magnetilo. <lacht> Ich hab einen Magneton. Der ist sogar dabei. Okay, E13. Wir machen Fortschritte. Das ist gut. Was? Nein, halte ihn nicht. Kriegt er denn down? Ah, easy. Da kommt ein Plushaus von uns zu, aber das kriegen wir schon hin so viele Eisennadeln schmeißen, wie die wollen. Das ist mir mittlerweile egal. Vorher in der Story war es mir nicht so egal. Weil die wurden konstant, dauerhaft immer geworfen. Aber jetzt braucht es halt nicht. Finde ich. Also, ich finde, braucht halt nicht zum Aufsparen. Das meine ich. Was habe ich aufgesammelt? Moment. Moment, was habe ich? Ich gucke einfach im Inventar. Apfel oder was habe ich aufgesammelt? Habe ich eine erkenntnis aufgesammelt? Nee. Habe ich eine aufgesammelt. Aber ah, man kann durch die Box den Boden untersuchen. Das ist gut, das finde ich super. Ach, das macht dann auch Sinn, dass ich letztens mal von mehreren Folgen einen Weiteren Slot hatte einfach so, das macht Sinn. Äh, wir packen Top Elixier weg, den werden wir sofort äh, benutzen. Ja, hier du und wir beide, ich und Pika, wir werden beide Top Ether benutzen. Obwohl nee, ich brauche es etwas äh, anderes, aber ja, auch dann lassen wir es. Ich habe noch einen Top. Ja, dann, dann, dann doch. Dann doch. Dann brauchen wir es doch. Wir brauchen Ethers. Das ist schlecht, dass wir keine Ether haben. Kann man eigentlich noch angreifen? Oder setzt man Verzweifler ein? Was passiert, wenn man gar keine AP mehr hat, auf irgendeinen Attacke hat? In diesem Spiel. Setzt man dann Verzweifler ein, so wie die normalen Pokémon spielen? Oder kann man einfach gar nicht angreifen und macht nichts? Das würde mich immer interessieren. So die Hälfte haben wir. E15. Kommen immer näher. Ach komm, hau ab, Mann. Bam. Zack. Ach. Geht doch weinen. Weinen weinen. Level 54. Ey, wir leveln ja richtig schnell. Aber ich nichts gegen. Das Geld können wir aufnehmen. Jetzt mal ehrlich, man. Wo ist die Treppe? Da ist die Treppe. Hammer up the trap. trappe, -trap -trap. Ja, ab, die Treppe. Trappe, trappe, die trap Bam, hau ab. Ist sie down? Ich denke schon. Hat also sie eine Silber? Ach, egal. Ja. Nehmen wir nämlich. Nehm Nehmen wir nicht mit. Hab Bock. Hi Noctuska, wie geht's sie Noctuska aus dem äh, aus dem Videospiele-Hit äh, Pokémon? Aus welcher Gen kommt Noctuska nochmal? führt? Ich glaube Vierte. Ich glaube Noctuska kommt von Gen 4, oder? Oh Gott. Wenn das jetzt nicht stimmt, dann mache ich mich albern hier. Was habe ich da aufgenommen? Chaos Samen. Was ist das? Eisenverteidigung, Okay, von dem ja, wollen wir verteidigen Von mir. Oder? Mal wohl. Nein, warte mal. Warte, warte. Nein. Pika. Hier, Pika. Kannst du sagen. Hallo, Elektroball. Man erkennt, dass es ein Elektroball ist, weil er war oben weiß und unten rot. Und Voltoballs sind oben rot und unten weiß. Das erkennt man doch. Weil Elektroball soll, ein, äh, Voltoball soll wie ein Pokéball aussehen und Elektroball ist ein umgedrehter Pokéball. Das weiß doch jeder. Ich weiß aber nicht, was in der Entwicklung passiert von einem Voltoball zu einem Elektroball. Was passiert da? Er dreht sich einfach um und sein Gehirn rutscht einfach dann mit nach oben. So, bei ihm ist umgekehrte äh, Schwecker das heißt, wenn du ihn umdrehst wieder, dann ist er wieder ein volt Hast Hast ihn wieder äh, zurückentwickelt, oder was? <lacht> Lol. Ich weiß ja halt echt nicht, wo ich lang gehe. Da kommt Kindes. Ich würde sagen, wir gehen hier nach oben. Nach links. Nach oben. Nach rechts. Ich kann mich heilen, liegt mir nicht. Unten. Was ist das? Jo, Erkenntnis haben. Okay, ich bin wieder wach. Hi. Das packt man dafür weg. Ein Samen, würde ich sagen. Ja, jetzt können wir mal einen großen Apfel essen. Nom. Und dann heile ich mich kurz. Zack. So. Und weiter geht's. Okay, wir setzen zwei momentan Nein. Brauchst zwei nicht, aber okay, cool. Da oben ist Geld. Ja. Dachte ich mir. Das ist eigentlich auch so warm? Jetzt Zeit wird es echt irgendwie wärmer. Dabei habe ich sogar so einen, so, einen, so einen Wärmeschutz an meinem Fenster. Haben vielleicht manche von euch auch. Trotzdem ist wir irgendwie warm. Weißt du, bevor wir dieses Wärmeschutzding dran gemacht haben, war wir überhaupt nicht warm. War ganz normal, so wie immer halt. Oh, hier halt. Und jetzt, wo wir es dran haben, wird es auf einmal wieder wärmer. Also wahrscheinlich, wenn wir es nicht dran gemacht hätten, wäre es wahrscheinlich verdammt warm gewesen Aber ich bin froh, dass wir endlich äh, die kälte weg haben Ich meine ich mag wärme überhaupt nicht ich hätte lieber kälte als wärme aber die kälte war wirklich zu lange Wir hatten wirklich zu lange kälte deshalb finde ich gut dass wir jetzt tatsächlich mal wärme haben Ich finde nur einfach bei wärme aber bei Kälte, Kälte kannst du dich komplett einkleiden, kannst du heißen Tee trinken, kannst du was auch immer. Du kannst dich irgendwie immer warm machen. Du kannst irgendwo reingehen, kannst chillen, kannst du alles, zum Beispiel drinnen Heizung einfach anmachen. Und dann ist easy gechillt alles. Aber der Wärme, was machst du bei der Wärme? So, Eis essen? Ne, da schmilzt ja sofort. Also, könntest du schon, aber es würde sofort schmelzen, würde dann nur für ganz kurz halten. Ventilator kostet viel. Äh, wäre aber eine Möglichkeit. Ähm, aber... Davon kannst du dich dann erkälten, wiederum. Wenn du den Ventilator direkt vor dich hast, dann kannst du dich dadurch erkälten, das ist nicht so geil. Äh, also, was macht man dann? Und ich weiß nicht, warum ich dir gerade, also mit meinen, äh... Händen irgendwas deuten will, wenn man mich doch eh nicht sieht. Ich bin seltsam, ich weiß. Du, du, du. Du, du, du. Hau mal ab. Schatten, Danke, endlich triffst du mal. Ja, jetzt triffst du sogar zweimal. alles klar. Hätte es vorher auch gern machen können. Oh, Tropis, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, mein Freund. Und jetzt sehen wir uns gar nicht mehr. Ciao. <lacht> warum gibt es hier ein Tropius? Das ist hier ein Elektrofeld-Ding, Blitzfeld. Warum gibt es hier ein Tropius? Entwickler, muss ich das verstehen? Nee, oder? <lacht> Wahrscheinlich gab es das aber auch schon original, deshalb. Ja. Aber warum haben sie das reingebaut? Hm. Fragen über Fragen, die so unwichtig sind, dass sie niemals beantwortet werden. Nehmen jetzt schon wieder alle keine AP mehr. Ich muss mehr AP-Dinger mitnehmen. Und vor allem mehr farmen. Ich möchte auch allgemein äh, Belebersamen farmen. Hier kann man auf jeden Fall gut äh, Erkenntnissamen farmen. Das weiß ich auf jeden Fall jetzt. Dass man... ...über den drei Hunden die Samen farmen kann. Ja, ja, mach das mal, mach das mal. Bam. Wir kommen aber dem Ende näher. Nimmt man das Geld mit? Die nehmen das Geld nicht mit. Pff, dann nicht. <lacht> ja, trink das mal. Wer braucht es denn am meisten? Ich. Definitiv ich. So, ihr beiden kriegt auch noch mal was zu trinken. Hier, Top-Ether. Hm, lecker trinken. Das denken die sich. Und ich denke mir so, ah, ging geschehen. Immer wieder gern. Du, du, du, du, du, Dem gebe ich lieber ein Elixier, glaube ich. Und dann gebe ich Raichu gleich nochmal ein Ether, sobald er ein paar Ladungsstöße verteilt hat. Und dann habe ich gar nichts mehr zum Pushen. Dann müsste das reichen. Bis zum Boss. Wer wird so sein? Die meisten wissen es wahrscheinlich werde ich es nicht verraten kacke ich bin fast tot das ist nicht so geil nein heil mich bitte nicht heil ich mich eigentlich viel überregen ich glaube ich habe mich nicht so viel überregen ne nicht so viel oh Gott Ampharos aber ich finde geil dass wir ein Ampharos haben es <lacht> fällt mir gerade erst by the way dass wir ein Ampharos haben oh Gott ich bin komplett nicht bei der Sache. Ich zock einfach nur. Denken so. Treppe, Treppe, Treppe. Das ist das einzige, was mir in den Kopf kommt. Bam. Oh, ich mache richtig viel Damage. Yo, Tropius! Klammern! Digga, Klammern. Auch wenn du eigentlich viel größer sein müsstest. Kannst gerne mitmachen. Kannst keine weiteren Pokémon mitnehmen. Wer ein Begleiter der raus soll. Mm. Magnetilo wahrscheinlich. ja Tschüss Magnetilo. Ich hab dir gesagt, ich will ich nicht, brauche ich nicht. Ciao. Du, du, du, ich meine, ich meine, Magnetilo hat es zwar viel Mühe gegeben, muss man zugeben, aber äh, brauche ich einfach nicht. Ich brauche ihn einfach. Ich habe Magneton, Mann. Was wozu brauche ich dann Magnetilo? Äh, e 23, wir kommen immer näher. siebenmal noch die Treppe finden und dann geht's ein Bosskampf, einen dicken fetten das wird dann episch ep -Tisch. ein erfahrungspunktentisch Erfahrungspunkt EP-Tisch, EP episch Na komm, Kenny Kann ich einen Reitschuh bekommen? Ich habe doch schon einen Reitschuh Und warum macht der mir so viel Damage? Ja, gehen wir mal einen heilsamen Ja, ganz gut kann ich mich direkt angreifen jetzt? Nice, danke. Äh, Was jetzt war ein? Ja, kein Wunder, das Gift kein Damage war. Ist ja auch äh, Stahl Elektro das Ding. Er ja, setzt Rasierblatt ein. Bam. Oh nein. Oh nein, das war mir klar. Das war mir gerade klar. Als ich spiegel selbst gelesen habe, dachte ich mir schon, ja das war's. Äh, dies bitte. Nice. Mal bestein. glücklich noch Leute ja das Elektrofeld ne du weißt schon Hälfte meines Teams besteht aus Elektro-Pokémon, wenn ich sogar mehr als Hälfte. Ja, mehr als Hälfte. Ups. Wie viel ist aktiviert. Ah, mit dem rechten Stick einfach drücken. Also nicht reindrücken, sondern einfach nur bewegen. Und damit B weg. aber kann man sich umschauen. Aber ich glaube nur, da wo man schon war, oder? Moment, das testen wir gleich mal aus. Bam, hau mal ab. Ja, nur wo man schon mal war. Bisschen, wo die Map halt offen ist. Weiß zwar nicht, wofür man das jetzt gebrauchen kann, aber hey, wer es mag. Ich brauch's jetzt nicht. Noch ein Tropius? Nein, danke. E24 und die Folge schon 30 Minuten lang, aber ihr wisst ja Bescheid. Dass ich halt manchmal überzie überziehen muss. Bam! Bam! Denn das, ist das Spiel soll ja auch mal irgendwann enden. Deshalb kann ich ja nicht jedes Mal einen Zweiteiler machen. Auch wenn ich dann mehr Videos hätte, aber ne das Display, wie gesagt, soll auch immer ein Enden. Voltenso. Oh, Moment. Hat Fritzelblitze Fähigkeit? Nein. Fritzelblitz, die vorwege von Voltenso. Ladungsstoß, Donnerwelle. Donnerzahn, Feuerzahn. Wir haben zwei Blitzer, warte, wir haben zwei Blitzer. Das ist nicht gut. Das ist schon eher gut. Du kommst raus. Sorry, Bro. Oder Sis. I don't care. Die Pokémon haben ja keine Geschlechter, weil man kann ja nicht paaren in dem Spiel. Nur die äh, schadler pokémon haben Geschlechter. Die man nicht ändern kann. Was aber auch jetzt nicht so schlimm ist. Raichu Level 52, aber ja, kann ihren Namen ändern, war gut. Man kann von jedem Pokémon jetzt von ihren Namen einfach nochmal später ändern. Man kann aber den Teamnamen ändern, das finde ich echt geil, dass sie es gemacht haben. Was ist das hier? Eisen, ja, komm, setz was mal ein. Äh, Inventar, danke. Du, du, du, du, du, du. Zwei Eisen und ein Carbon so Verteidigung. Wer braucht braucht's nochmal? Ich brauch's. Ich brauch's. Ich weiß gerade, bin gerade etwas ruhiger, aber ich meine, bei solchen harten Kämpfen muss man manchmal auch einfach etwas sich entspannen können. Initiative. wäre das nochmal? Ich glaube Bieb ne. Bieb der keine Initiative hat ne. Ja. Hier Beep. Geil wäre es, könnte man die Pokémon hier in die richtigen Spiele rübertauschen, aber würden die niemals machen. Weil hier kann man ja auch Legis bekommen. Mm -hmm. Und ich weiß nicht, ob die da sowas machen würden. Nein, Raichu, ich möchte dich nicht. Ich habe selber ein Raichu. Was hundertmal besser ist als du. Und das kann ich dir versprechen. Wer kämpft da? Magneton? Hm? Ne. Magneton wurde besiegt. Wir werden da gekämpft. Hm. Hi Magneton. Du gehst sterben. Vorsicht, Sterbengebiet. es oh, wird. Okay. Oh. Ja. Nehm ich an. Ganz ehrlich, nehme ich an. Ja, nehme ich an. Ist mir egal. Ist mir egal. Ich nehme es an. E, 26. Wir sind fast da, Leute. Hier sind Fahrstar. Frisiblatz. Und ich befürchte, ich muss noch mal einen Apfel essen. Weil ich sonst drauf gehe. Das schaffe nee, ich nicht, das schaffe ich sonst nicht. Ich muss einen Apfel essen. Ich esse einen Apfel. Komm. Tut nicht weh, ist lecker, ist ernährhaft. Komm, Nom. Auch gesund. Gibt es eigentlich irgendwer, der keine Äpfel mag? Zeig dich mal! Wie kann man keine Äpfel mögen? Wie kann man dieses Standardobst nicht mögen? Aber das kann ich mir mehr vorstellen, dass jemand kein Obst mag als wenn jemand, jemand kein Brot mag. Ich meine, jeder mag Brot. Jeder isst irgendwann mal Brot. Es gibt niemanden, der kein Brot mag oder noch nie gegessen hat oder was auch immer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Raichu, ich hab's dir schon mal gesagt. Nein. <lacht> auch wenn du jetzt eine Fähigkeit hast. Nein. Ich hab schon ein wunderschönes Raichu. Ich brauche sie nicht. Magneton. Level 49. Tierschuss? Versetzt den Anwender in den Zustand Scharfschutz, wodurch sämtliche Attacken ihr Ziel treffen. Ach, das macht dann die Genauigkeit auf 100%. Braucht es? Äh. Nee. Sorry, Mann. Aber ich brauch's nicht. Kein Bock. Hättest du früher viel, viel, viel früher lernen müssen, dann hätte ich es noch erlaubt, aber, I don't know, jetzt nicht mehr. Was habe ich da aufgenommen? Sichtsahne, die ich eh nicht benutzen kann. Puh. Dann schmeißt das die. Ne? Hände weg. Wir werden wahrscheinlich 40 Minuten für wieder brauchen. Wahrscheinlich bei jedem. Ich denke mal, der Dritte ist auch, äh, der, der Letzte, nicht, nicht der Letzte, aber der Dritte ist dann auch noch mal. Ähm, 30 Ebenen lang. Oh Gott, Raichu. Oh Gott, Blitzer. Hey, was macht ihr denn alleine da? Kriegt ihr das hin? Anscheinend. Okay. Alles ja, gut. Da oben ist noch irgendwas. Ach Geld. Zack. Und weiter geht's. 2-7. und bei ich hab gesagt hi und bei ich will euch hier nicht sehen ich will nur mein reitschuh sehen aber euch will ich nicht sehen haut ab geht doch meine jüde dann gibt's doch ne. wer braucht's denn du brauchst's mehr als ich nein warte Brauchst du nicht. Ich brauch's mehr. Ich nehme mir das jetzt einfach, ja? <lacht> so, ich setze jetzt erstmal ein bisschen Synthese ein, damit ich mich heilen kann. Passt. Nimm das Geld mit. Weiter geht's. Hey. Was soll das denn werden? Oh nein, ich muss in die Richtung gucken. Nein, lass Blütser doch einfach abkacken. Ist doch egal. Down. Geh down! Geh down! Jetzt ist er down. Nee, gib her. Äh. Na komm, wir sind doch schon fast am Ziel. Jetzt macht doch keinen Ärger. Was macht ihr da oben? Poli-Slam, Bärenkräfte. Was? Tropius! Nein! Oh Gott, das sind zwei, da, wir müssen wieder nach oben. Das ist, das, sonst sterben, uns kratzen alle ab. Na, ja, gut. <lacht> hey, finde ich nicht so nett. Äh, ja, ja, gib mir mal einen Heilsamen. Auch wenn ich die jetzt gerade mehr oder weniger auch schon verschwende. Komm, ist egal. Bam, hau ab. Hau einfach ab, bitte. Kannst du bitte einfach abhauen? Dankeschön. Was machen die denn da hinten wieder? Äh, okay, ich bin Level 55. Habe ich nichts gegen. Nice. 55. 5. Du, du, du, du. Mhm. Seht ihr, was ich sehe? Kaufen, kaufen, kaufen! Ich habe genug Geld, komm ich leisten. Kann mir alles leisten? Ich kann mir alles leisten. <lacht> kann mir alles leisten. Ja, warte, also das können wir direkt einsetzen. Ich heb's erstmal auf. I don't know. Na, komm, nehmen wir aber mit. Ich kann es nicht mehr mitnehmen. Dann Ja ja, hier kannst du haben das Geld. Wir haben einen Evolutionsstein. Von dem brauchen wir vier, damit wir einen Magnetzone bekommen können. Und ich das ist mein erster jetzt wieder, weil ich habe ja alle Pika gegeben. Ähm, du kriegst auf jeden Fall einen Elixier. Und Pika als nächstes. Den anderen, den ich gekauft habe, den kriegt jetzt Pika. Tut mir leid, Magneton. Aber den gebe ich jetzt mal keinen. Zack. I'm sorry. Hat es vorher schon. Sorry. Da wird man schon krank. Hilfe, Corona. Ja, ich habe kein Corona. Ich kann euch sagen, ich habe kein Corona. Ich wurde zwar nicht getestet, aber hätte ich Corona, hätte ich doch schon längst meine ganze Familie angesteckt. Auch wenn ich den ganzen Tag im Zimmer sitze. E28 Ich habe ne nur große Äpfel. Ja, dann ist es einen großen Apfel. Ist jetzt auch egal. Obwohl ich hätte mit Magneton spielen können. Hätte ich gar keinen Essen verbrauchen müssen. Ach, egal. Ich will aber selber mit Bisa Mega Bisa Flow spielen. Ich hätte die ganze Zeit mit Magneton spielen sollen. Whatever. Whatever. Uh, whatever. Uh, whatever. Da, da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da. Da, da. Da, da, da. Da, da, da. Bam, bam, bam, Ah, das ist ein Tropius. Ich hab das für einen Busch. Der hat sich gut getarnt. Tja, dachtest du wohl, ne? Bam, tschaußen. Oh, welcome back. See you soon, welcome back. You so joined your party. Nice. Treppe. Leute, wir sind am Ziel angelangt. Nur noch eine Treppe müssen wir besteigen. Und dann gibt es einen heftigen Kampf. Der heftiger ist als heftig. Nein, keine Ahnung. Ich hoffe, man hört das quietschen nicht so sehr im, Vi im Video dann. Ich habe halt keinen so high-professional Stuhl. Ja. Hammer ab. Nervig. Ich will nur die Treppe suchen, damit ich hier raus kann. Ich will nur kämpfen. Da. Okay. Let's do it! Warum? Warum werde ich gestört? Dies ist das Blitzfeld. Es ist mein Territorium. Ich bin Raiku. Ich bin so schnell wie der Blitz. Da mein Körper ist gewitterwolkengleich. Mein Brillen halt wie der Donner und verschreckt alle Trainer, damit ich wieder abhauen kann. Schon viele haben versucht, mein Territorium zu durchstreiten. Was aus ihnen wurde? Ich kann es gerne demonstrieren. Hier ist eine Kostprobe des Schmerzes, den sie erleiden mussten. Ist das so, mein Freund? Ist das wirklich so? Bist du dir da ganz sicher? Bist du dir sicher? Puh. Mega dieser Floor. Bam. Okay, 50 Damage haben wir schon mal gemacht. Okay, fast 100. Oh Gott, Ladungsstoß auf alle. Überlebt er das alle? Überlebt er das? Überlebt er das? Okay, Tropius hat das am meisten gelitten. Hat am meisten gelitten. Der Arme. Was hat sich ein? Was hat sich ein? Blütenwirbel! Ja, komm! Guck mich ruhig an, ja? Guck mich ruhig an! Ich kann jetzt gerne persönlich Schmerzen verteilen. willst du sehen? Komm, vergifte! Na, schade. Bam, bam, bam! Ich liebe dieses Porträt oben rechts. Das ist so geil. Wir machen eigentlich in der Mega-Entwicklung Mega garantiert 100 Damage. Egal welcher Gegner das ist. Und ich glaube, es war eh viel Verschwendung, weil wir eh so stark sind. Aber es ist mir egal. Es ist immer cool. So. Ja, ja. Trau dich ruhig. Das hast verloren. SIE IST EIN! Interieur ist auch schon down gegangen. Du wirst genauso down gehen. Glaub es mir! Trupp ist man irgendwie gar nicht mit. Der hat Angst. Der zittert noch schon. Ja, ich hab Angst! Obwohl du so ein riesengroßes Ding bist. Aber egal. Passiert. schlammbad kennt es! Du, du, du, bam, bam, bam, bam. Du, du, du, du, du, du. Komm, kill es endlich! Ich fänd's cool, hätten die das mit den Bösen so gemacht, dass wenn der, wenn man denn der Anführer den, äh, den, den, den Boss besiegt, dass das dann. Ne? Egal. Obwohl, weiß ich nicht. Welche Dreistigkeit! Wie. Wie ist das möglich? Nun denn, so ist der Lauf eines Kampfes. Ich höre mir dein Anliegen an. Äh, ja, ich habe eine Rotfeder. was ist das? Das ist eine Rotfeder. dann tritt zurück. Raikus Blitze setzen die Rotfeder unter Strom. Die Rotfeder wird zur Abendgoldfeder. Das sanft schimmernde Farbenspiel von Rot und Gold ist wunderschön. Das nächste Ziel liegt im Nordosten. Es ist ein Ort, der Nordwindfeld genannt wird. Dort lebt ein Pokémon namens Suicune. Oh, hat schon gespoilert, aber da hat wahrscheinlich jeder schon gedacht. Mit etwas Glück zeigt sich Suicune. Und vielleicht gehen dann Wünsche in Erfüllung. Team Epic erhält die Abendgoldfeder. Und das Nordwindfeld steht jetzt für Erkundungen offen und wird ab der nächsten Folge besucht. Dun, dun, dun, dun. Sinelbeere. Wow. <lacht> super. Frieselblies. Little, little Frieselblies. Ah ja, der ist super. Der ist besonders. Na Blitzer, ja ja, auch schon ganz saisonär. Kann man sich geben. Ampharos, 100 pro. Wer will denn kein Ampharos haben? Ampharos ist ein neues Pokémon. Die sind vor allem auch hoch gelevelt. Also nicht so hoch wie wir, aber trotzdem. ist auch noch mal komm schon. Und die nächste Folge, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann schaut der nächsten Folge vorbei. Wo gegen